Horrorspiele machen oftmals viel Spaß. Sie sind gruselig, spannend und atmosphärisch. Naja, zumindest die meisten. Aber es gibt auch ein paar Ausnahmen. Aber davon mal abgesehen, Nintendo hat sich bis... Was auch immer das jetzt war, aber hey Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wisst ihr welcher? Nein. Was höre ich da? Nein. Genau, es ist Halloween. Und was macht man an Halloween? Nein. Man spielt Horrorspiele, aber nicht einfach nur so irgendwelche Horrorgames, sondern Luigi's Mansion. Aber natürlich äh, die Version vom Nintendo Gamecube. Ist erschienen damals am 3. Mai 2002 in Europa und zuerst waren die Meinungen zu diesem Spiel geschieden. Einige fanden es richtig cool und andere regten sich auf, da man nicht springen konnte. Aber im Nachhinein ist es ein sehr beliebtes Spiel gewesen, mit rund 3,3 Millionen verkauften Exemplare für den Nintendo Gamecube. Das Spiel beginnt mit einer Cutscene, in der man sieht, dass Luigi ein Zettel in der Hand hält. Es ist aber nicht nur irgendein Zettel, es ist eine Karte zu einer Villa, die Luigi in einem Gewinnspiel, an dem er nie teilgenommen hatte, gewonnen hat. Er erzählte es auch Mario. Mario lief also schon mal vor, um alles vorzubereiten. Als Luigi dann aber dort ankam, Fand er Mario nicht mehr und die Villa ist ziemlich heruntergekommen. Also die Putzkräfte könnten da schon ein bisschen mehr machen. Sobald dann der erste Raum betreten wird, tauchen Geister auf. Wer hätte es gedacht? Aber was noch komischer ist, ist, dass ein komischer alter Mann auch dort alleine in diesem Zimmer ist und die Geister einsaugt. Pass auf Luigi, sonst saugt der alte Mann dich auch noch ein. Der alte Mann heißt übrigens Professor Igid. Er spielt einen wichtigen Teil der Story. Dieser gibt einem nämlich den Schreckweg 0816, das staubsaugartige Gerät, um Geister einzusorgen, und den Gameboy Horror. Ihr wisst schon, Gameboy Horror und Gameboy Color? Nicht lustig? Okay. Mit diesen kann man auf seine Map schauen, sein Inventar und die Liste der gefangenen Geister aufrufen. Und dann gibt es noch dieses eine Feature des Gameboy Horrors, und zwar die Kamera. Mit dieser kann man von verschiedenen Stellen Fotos machen und so sogenannte Secrets aktivieren. Diese geben an dann ganz viele Münzen oder Scheine. Diese liegen auch in der ganzen Villa rum und wenn man an Möbeln rüttelt, kriegt man auch meist Münzen oder Scheine. Mit den Gameboy Boy Horror kann man dann aber auch Spiegel Selfies machen, in Räumen wo es Spiegel gibt und damit sich wieder in den Startraum teleportieren. Also in die Lobby. Es gibt auch in der Villa verschiedene Toads versteckt. Bei diesen kann man dann, wenn man sie gefunden hat, das Spiel speichern. Im Spiel selber gibt es verschiedene Arten Gemäldegeister, um genau zu sein 23. Diese fängt man mit seinem Schreckweg 0816 ein, indem man sie zuerst mit einer Taschenlampe anleuchtet und dann anfängt sie einzusaugen. Dann muss man in den Gegensätze Richtung, wie sie versuchen zu entkommen drücken, um sie zu fangen. Bei einigen Gemäldegeistern ist es dann so wie ein kleiner Bosskampf. Man kriegt auch kleine, mittlere oder große Perlen von denen. Je nachdem, wie lange man sie einsaugt. Wenn man sie in ein einsaugt, kriegt man zum Beispiel mehr Großperlen, als wenn man sie in zwei einsaugt. Wenn man diese dann gefangen hat, bringt man sie zurück zu Professor Egid. Und dieser presst sie dann auf qualvoller Art in ein Gemälde, welches er in seiner Galerie aufhängt. Im späteren Verlauf des Spiels kommt man dann zu einer Stelle mit einem roten Knopf. Und so schlau wie Luigi auch ist, drückt er diesen natürlich und 50 der nervigsten Geister aus dem ganzen Spiel werden befreit. Diese sind die Buhus. Sie verteilen sich auf der ganzen Villa auf verschiedene Räume und mit Hilfe des Gamer Horrors muss man dann diese finden. Wenn man einen davon einsaugt, aber es nicht schafft und dieser entkommt, fliegt er in einen ganz anderen Raum der Villa und man weiß nicht wohin. Deswegen muss man die komplette Villa nochmal absuchen, um nur diesen einen Buhu zu finden. Das Schlimme daran ist, man muss mindestens 40 von denen gefangen haben, um den Endboss machen zu können. Aber auf diesen kommen wir später noch einmal zurück. Etwas nach dieser Aktion klettert Luigi in einen Brunnen. Dort sieht er dann durch ein kleines Fenster, wer Mario gefangen hält. Es ist König Buu, der böseste und größte Buu von allen. Und dazu noch der schon vorher angesprochene Endboss. König Buu verwandelt sich beim Endkampf in Bowser und Luigi muss dann versuchen Bowser zu bekämpfen. Ist das geschafft, erhält die Villa wieder und man kann Mario aus dem Gemälde befreien. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, wofür die Münzen, Scheine, Goldbarren und die Perlen waren? Das ist eine gute Frage. Darauf haben wir auch eine Antwort. Es ist natürlich der Highscore, den man in den Spielen erreichen kann. Und desto öfter man es spielt, desto mehr sieht man, dass man besser wird. Achso, und wir haben vergessen zu sagen, in der Villa gibt es auch Geldmäuse. Man hat eine einzige Chance, diese zu fangen. Wenn man es nicht schafft, sind sie halt weg. Von denen kriegt man dann ganz viel Geld oder Scheine oder Perlen oder je nachdem, wie man es nennen will. Im Endeffekt ist Luigi's Menschen ein... Echt kurzes Spiel, das dennoch sehr viel Spaß macht und sogar heute noch gut ist. Aber dies soll es dann für heute gewesen sein. Und spielt ihr den dritten Teil Luigi's Mansion, der heute rausgekommen ist? Schreibt es in die Kommentare. Und bis dahin, Happy Halloween!